Läuft unglaublich. Hier ist einiges los. Ähm, gut, ich hoffe mal, das klappt. Jetzt gucke ich gerade mal, dass ich sehe, was ihr seht. Ah, es geht. Ja, genau. Läuft gut. Sehr schön. Danke fürs Feedback. Ich hoffe, ich bin auch gut zu verstehen. Gut das ist arg viel los Das haben sich viele leute angemeldet es ist es ja normalerweise dann immer nur ein bruchteil dessen was ich von den leuten die sich anmelden aber wenn auch nur ein bruchteil von denen da ist die sich angemeldet haben wird es heiß hergehen im chat ich hoffe mal das äh, klappt trotzdem sieht gut aus super ton ist sehr gut wunderbar klar und deutlich so muss das sein ich hoffe mal das bleibt so bis jetzt hat die technik sehr gut funktioniert ähm, Cool. Wir haben so ein bisschen Verzögerung. Also, es müsste hier so Rückkopplung. Vielleicht hast du zwei Fenster offen oder so. Okay. Ähm. Genau, wir haben so zehn Sekunden Verzögerung. Das heißt, wenn ich was von euch im Chat sehe und darauf antworte, dauert das um die zehn Sekunden, bis da was passiert. Hallo Lilly, alle da? Beatrice, wunderbar. Okay. Das halbe Facebook ist hier. Cool. Michaela, hi. Heike, hallo. Gut, wow, wir hatten schon Ibiza, wir hatten Mexiko, wir hatten, wie sagt man, Ibiza sagt man, oder? Äh, Mexiko, äh, München, Hamburg, alles. Und das hier aus dem kleinen Fulda kann ich alles erreichen. Das Internet ist toll. Okay, gut. Ja, ja, zehn Sekunden, doch, doch. Wobei es gab, war schon schlimmer mit der Verzögerung. Berlin, gut. Sehr schön, hat das geklappt schweiz nochmal berlin berlin hat gewonnen fast schon der nee, schweiz auch gut okay äh, ich will mal direkt anfangen weil es wird viel zeug wahrscheinlich ich denke mal dass auch sehr viel sich dann noch zusätzlich durch fragen ergibt genau du musst lesbeln danke jetzt da sehe ich das erst im chat das so ist die verzögerung Das ist schon krass aber gut dafür haben wir eine tolle technik wo ich nicht von der ähm, von irgendwelchen benutzerzahlen oder sowas abhängig bin mit dem, gut. Schön möglichkeiten okay ich tue mal den chat bei mir ein bisschen in den hintergrund ich kann dem jetzt parallel nicht so sehr folgen ähm, vielleicht äh, wir machen es am besten fragen sind hier ein bisschen schwer zu markieren wenn jetzt hier ich sag mal bei einer frage sowas davor steht hier drei rauten oder sowas dann sehe ich die besser und sehe was ist diskussion und was ist ähm, eine frage an mich Vielleicht probieren wir es mal so, mal gucken, wer es mitbekommt und das wäre schön, wenn, wenn Fragen so gestellt würden, dann kriege ich es nachher besser auseinander. Am besten erstmal nicht so viele Fragen jetzt, ich gehe erstmal ein bisschen das Thema durch. Es gibt damit mit Sicherheit noch eine ganze Menge Fragen, ähm, weil ja auch viel Zeug rumgeistert zu dem Thema ähm, Suchmaschinenoptimierung. Und jetzt erst nochmal offiziell Hallo zum Webinar. Ähm, SEO, was habe ich, wie habe ich es genannt? Äh, mehr Kunden durch SEO? Okay, und bei seo muss man dann auch nochmal suchmaschinenoptimierung dazu sagen weil noch nicht jeder weiß was seo ist frage wird aufgezeichnet ja wird aufgezeichnet gut ähm, wir gehen mal der reihe nach durch genau wichtig ist mir das ist eigentlich der großteil vom von der suchmaschinenoptimierung äh, ein bisschen dass man die richtige einstellung dazu hat beim meisten ist ja so deswegen habe ich auch ein bisschen darauf aufgehängt man hat eigentlich keinen bock auf das thema und ähm, möchte eigentlich äh, sich möglichst wenig mit diesem Technikrahmen behängen, der eigentlich kaum technikkram ist, aber da kommen wir dann gleich dazu. Ähm, auf der anderen Seite gebe ich dann immer zu bedenken, du willst ja möglichst viele Leute mit deinem Thema erreichen. Das heißt, so ein paar Sachen für die Suchmaschinenoptimierung solltest du dann schon tun, um einfach ähm, an die Leute auch ranzukommen, weil es wäre sonst, deine Inhalte wären vergeudet, wenn du bestimmte Regeln nicht befolgst, wodurch du dann hin in, in ähm, auf YouTube schlechter zu finden bist oder bei Google schlechter zu finden bist, nur weil du ein paar einfache Dinge nicht berücksichtigt hast. Das wäre halt auch sehr schade. Das muss man halt bei sowas immer bedenken. Ähm, gut, ich gucke mal, wie das klappt hier mit meiner Mindmap. Da gehen wir mal hier meine von den Punkten aus, Ausgangslage. Also dein Mindset, äh, was ich jetzt eben schon so gesagt hatte. Ah, SEO ist Rocket Science oder doof und nur was für Entwickler und so. Das ist so die die die, die häufige Haltung. Also eigentlich 99,9 wenn ich irgendwo mit SEO anfange, sagt derjenige, ich habe da keinen Bock drauf. Ich tue meine Inhalte raus und wer die findet, findet die und wenn ich nicht, ist okay, klar. Äh, du sollst jetzt auch keine Wissenschaft ausmachen und du sollst nicht auch nicht zum zum Super-SEO-Optimierer werden, sondern es geht nur darum. Du hast ja eh viel von deinem Marketing selbst in der Hand, dass du eben diese Schritte auch gehst, ähm, deine, deine Inhalte nach draußen zu bringen, dass die eben auch gut gefunden werden können und nicht irgendwie vorher stehen bleibst. Wie gesagt, das wäre sehr schade, wenn das viele nicht mitkriegen. Ähm, SEO hat sich in den letzten Jahren extrem gewandelt. Nicht zuletzt dadurch, dass ähm, Google auch immer klüger geworden ist bei dem, wie Google funktioniert. Das meiste von SEO, das werden wir auch gleich sehen, ist Pille Palle das heißt du musst wirklich nicht viel machen um einigermaßen deine inhalte suchmaschinen zu optimieren die meisten sachen sind auch sehr haben wenig mit technik zu tun äh, deswegen mein punkt seo ist ein, kann man das lesen? Ja. SEO ist ein bisschen tot ähm, früher war das so da hat das funktioniert wenn du sagst okay äh, Schuhe kaufen, schreibe ich jetzt 500 Mal weiß auf weiß, klatsche ich auf die Seite und dann sagt Google, alles klar, das ist eine Seite, wo ich Schuhe kaufen kann, die zeige ich an. Funktioniert schon lange nicht mehr. Viele Dinge, die man tut, um es für Google, um Google-Recht zu machen, das sind häufig die Sachen, die dann im nächsten Jahr oder ein paar Monate später durch Google abgeschossen werden, weil du versucht hast, Google hinters Licht zu führen mit deinen Inhalten. Das, was dauerhaft zählt, sind einfach, das werdet ihr noch im Laufe des Webinars häufig gehören, sind gute Inhalte, relevante Inhalte, Fragen beantworten von deinen äh, Leuten. Jetzt ähm, müssen wir ein bisschen verschieben. Genau. Wenn du bei Google gefunden werden willst, gehen wir jetzt mal von Google vorrangig aus. Ist, Google ist Nummer. Ne? Suchmaschinenoptimierung ist Google und Google ist Suchmaschinenoptimierung. Ähm, Google will seinen Suchenden relevante Ergebnisse liefern. Vor dem Hintergrund muss man es Google halt möglichst mundgerecht liefern, die Inhalte, aber natürlich immer so liefern, ähm, dass du immer zuerst an Leser denkst und dann guckst, okay, wie kann ich, muss ich noch an irgendwas gucken, damit ich in Google noch besser gefunden werde? Nie umgekehrt. Umgekehrt ist doof, kommen blöde Texte war raus. Ähm, mal kurz in den Chat reingucken. Okay, alles gut. Frank immer ein Grau, ja, es ist so. Ähm, gut, was ist relevant? Relevant äh, sind Kommen wir so ein bisschen ins andere Thema rein. Ähm, früher hat man Werbung gemacht, da habe ich gesagt: Okay, ich kann das, das und das, fertig. Und das kannst du bei mir kaufen. Heute sagt man eher, okay, ich helfe dir mal hierbei, dabei und hierbei, sowas, was ich jetzt hier auch mache. Ich versuche, eure Fragen zu beantworten und gehe mit meinem Wissen in Vorleistung. Ihr seht dadurch, okay, der kennt sich damit ein bisschen aus. Wenn ich Leistung in der Richtung brauche, frage ich den vielleicht oder guck mal auf seinen Blog und guck da weiter. Das heißt, ich vermarkte mich nicht darüber, dass ich sage, ich kenne mich damit aus, sondern ich zeige hier konkret, dass ich mich damit auskenne. Ich bin auch kein super seo der jetzt alle ich habe jetzt vorhin gar nichts zu mir gesagt ne, ist egal ich bin jetzt nicht der super seo der der jetzt alles bis ins tiefste detail weiß es gibt viele entwicklungen die ich auch nicht extrem verfolgt habe ich weiß nur eins google wird immer mehr darauf rausgehen texte verstehen zu wollen verstehen zu können und die relevanz von texten möglichst gut beurteilen zu können und das hat dann eben nichts mit diesen dein artikel muss tausend wörter haben regeln zu tun die es ist schön, da kann man sich dran festhalten, ist aber Quark, weil äh, es gibt auch gute Artikel, die ranken, die haben 200 Wörter, weil sie einfach relevant waren und gut waren. Also diese, diese Grundregeln in vielen Bereichen kann man äh, eigentlich ziemlich vergessen. Es ist schön, um sich, wie gesagt, daran zu orientieren, aber das sollte nicht zur, zur, zur absoluten Regel werden, in wo man sich dann eingeengt fühlt, wo man sagt, jetzt muss ich noch 500 Wörter schreiben, damit der Artikel bei Google gut gefunden wird. Das darf in die Richtung nicht losgehen. Ähm, das Wichtigste ist dabei halt zu überlegen, wie sucht deine Zielgruppe? Und da sehe ich viele äh, in der Falle, dass die so ein bisschen ähm, in der in der Anbietersicht sind. Das heißt wenn wir jetzt als Beispiel mal nehmen, das kommen wir nachher noch ein bisschen drauf, aber wenn ich jetzt eine bestimmte Dienstleistung anbiete, weiß ich, Wingwave Coaching oder weiß ich nicht was, dann sagt man, okay, da habe ich jetzt gerade meinen Schein gemacht, jetzt möchte ich Wingwave Coaching bewerben. Völlig falscher Ansatz. Ähm, da geht es darum, die Leute fragen nach einem Problem, was sie haben. Du kannst das Problem, was die haben, bearbeiten mit deiner Wingwave Coaching Methode, was auch immer. Ähm, aber die Interessierten, also sagen wir es mal, überhaupt nicht, ähm, mit welcher Methode du das machst normalerweise. Ne? Das heißt, du wirbst nicht damit, dass du Wingwave-Coaching anbietest als die ultimative Methode für irgendwas, sondern du ähm, beantwortest Fragen zu bestimmten Themen, mit, bei denen du Leuten mit deinem, mit deiner Art Coaching helfen kannst auf deiner Seite. Jetzt habe ich so ein bisschen gesprungen. Ähm, durch diverse Plugins und so weiter geht man, wird man manchmal so ein bisschen irre geleitet, dass ähm, man das auf seine Artikel oder seine Inhalte auf bestimmte Keywords optimiert. Das ist ganz nett. Aber wenn du mal überlegst, wie du suchst, äh, dann wirst, wirst du auch merken, du bist mittlerweile nicht mehr so, dass du jetzt nur noch einen Begriff eingibst und hoffst, dann einen gescheiten Artikel zuzufinden, weil entweder gibst du eine Frage ein ins Google-Suchfenster, sprichst die Frage gibt es zumindest mehrere suchbegriffe ein um was zu finden oder ähm, du suchst über andere kanäle deine inhalte aber du wirst nicht jetzt in google einen begriff eingeben weiß ich nicht lebenshilfe und wirst dann erwarten dass du dein problem damit gelöst bekommst also das sind sachen die hat man früher so gemacht ähm, dadurch dass die leute mittlerweile aber auch besser suchen und konkreter suchen und konkreter suchen müssen um, müssen um was gescheites zu haben äh, ist dieses mit dem auf einzelne keywords optimieren meistens Quark. Es sei denn, du hast jetzt einen Online-Shop und willst Kindermöbel verkaufen, dann ist es natürlich toll, wenn du unter Kindermöbel kaufen oder was, äh, ist auch schon ein schlechtes Beispiel, ist auch wieder zu allgemein äh, gefunden wirst. Bei bei so Shop sachen ist das noch mal was anderes, aber äh, jetzt so in unserem so Coach-Trainer-Berater-Bereich ist das noch mal eine andere Geschichte. Da musst du einfach ein bisschen konkreter werden. Dann kommt noch ein Thema dazu. Ähm, Du willst ja natürlich auch nicht nur gefunden werden, sondern du willst aus dem, der dich findet, der soll ja, der soll ja zum Kunden werden. Das, der soll ja nicht nur deine Inhalte finden und das ist auch, ähm, geht jetzt ein bisschen weiter als Suchmaschinenoptimierung, aber da darf es nicht aufhören. Wenn der dich nämlich gefunden hat und der weiß nicht, wie er dich kontaktieren soll, weil nämlich äh, du das so machst wie viele andere. Auf deiner Kontaktseite ist nur ein Kontaktformular, was eine absolute Unart ist. Ich weiß nicht, wer mit dem Zeug angefangen hat. Wenn ich eine Kontaktseite habe, möchte ich wissen, wie ich den kontaktieren kann und möchte nicht so ein, sorry, blödes Formular haben, was kein, keiner ausfüllt. Ich möchte die Telefonnummer haben oder ich möchte den Weg sehen, wie derjenige äh, kontaktiert werden möchte, damit ich den möglichst schnell erreiche. Und man muss mal gucken, bei wie vielen Seiten musst du ins Impressum gucken, damit du eine Telefonnummer findest. Harte Nummer. Ähm, aber es ist leider so. Das heißt, du musst gucken, dass die Leute, wenn sie dann bei dir sind, dass du die dann auch in deinen E-Mail-Verteiler reinbekommst oder vielleicht, wenn sie dich anrufen sollen oder einen Termin vereinbaren sollen mit einem Termintool oder was auch immer, dass die dann eben diesen Schritt auch leicht tun können. Ähm, super wichtig. Gut. Das war das Thema Mindset. Ich klappe das mal wieder zu, sonst gibt das hier so ein Durcheinander. Ähm, worauf optimierst du jetzt? Du ähm, beim Optimieren selber ist es ja wichtig, wie ich vorhin gesagt habe: ähm, sprich die Sprache von deinen Kunden. Optimiere deine Texte, deine Inhalte auf das, wie deine Kunden suchen, wie deine Kunden sprechen. Ähm, welche Begriffe deine Kunden benutzen und nicht welche du benutzt. Es ähm, gibt so ein klassisches Beispiel, ist schon lange her, aber ist sehr plastisch, deswegen sehr einfach. Dann dafür, äh, Siemens hat mal irgendwie in der eigenen, weiß gar nicht, ob das überhaupt wahr ist, aber die, der eigenen Agentur einen äh, Rüffel gegeben, irgendwie, weil die unter Google, unter Waschmaschinen so miserabel gefunden werden. Kein Wunder, auf der Webseite stand nur Waschvollautomat. Mittlerweile wird Google, denke ich mal, einigermaßen solche Synonyme kapieren. Da ist Google ein bisschen schlauer geworden. Früher war es halt so, äh, falsche Suchbegriffe genommen, auf der Seite, äh, auf die Seite gestellt, äh, weil du den technisch korrekten Begriff hast, aber du hast eben nicht die Sprache deiner Kunden verwendet. Zack, hast du an denen vorbeigeredet. Und das war dann halt völlig ähm, für die Füße, wegen so einer Kleinigkeit. Das ist halt einfach super wichtig, dass du die passenden äh, Begriffe verwendest. Standardfehler eben nicht die Anbietersicht ähm, zu haben, ist ein bisschen ja es ist nicht so leicht da selber rauszukommen oder da selber drüber zu gucken, aber einfach zu gucken wie, wie kommen die Leute wie kommen die Kunden auf dich zu und ähm, manchmal hilft das auch die zu fragen wie hast du mich denn wie hast du mich gefunden wie hast du gesucht mit welchen Begriffen hast du gesucht um einfach zu gucken äh, welche Sprache verwenden die eigentlich äh, Termin Tool ganz kurz Acuity Scheduling empfehle ich finde ich sehr cool ansonsten you can book me kann man auch nicht viel verkehrt machen nur mal kurz zwischendurch ähm, als termin tool jetzt ich gerade mal gucken was ich hier noch habe genau äh, so ein beispiel war jetzt das war jetzt auch im vorfeld ähm, wenn ich jetzt zum beispiel osteopathie für pferde anbiete dann ist es ganz nett wenn ich ähm, artikel über osteopathie für pferde schreibe das kann dann interessant sein für die zielgruppe meiner kunden die wissen was äh, das osteopathie auch bei pferden Erfolge hat, was auch immer, ich kenne mich da jetzt nicht übermäßig aus, also gar nicht. Ähm, aber das, das Problem ist, da müssen die Kunden schon sehr gut gebildet sein, um zu wissen, okay, mein Pferd hat das und das, ich brauche einen Osteopathen für mein Pferd. Oder ich möchte wissen, was die Osteopathie, was ich da für mein Pferd tun kann. Andersrum ist es viel besser. Ich weiß nicht, ob ich jetzt fachlich das richtige Beispiel nenne, wenn du sagst, okay, das Pferd ganz blöd jetzt hängt, hinkt, was mache ich? Das ist die Frage, die ich bei bei, bei bei Hilfe bei Hilfe hinkt, Pferd hinkt oder was weiß ich, das gebe ich bei Google ein. Ich gebe nicht ein Osteopath oder Osteopathie, Osteopathie für ein Pferd. Weil, das weiß ich ja gar nicht. Da sind wir wie vorhin bei dem Wingwave Coaching. Ich frage nicht nach der Methode oder nach der Technik, die da angewandt wird oder nach dem, was derjenige gelernt hat, sondern ich stelle meine Frage. Und wenn ich dann auf meinem Blog stehen habe, okay, ähm, man kann bei einem hinkenden Pferd, kann man das und das und das machen. Ich mache das mit als Osteopath für Tiere in der und der Form. Fertig. Äh, dann passt das. Dann weiß ich, okay, der kennt sich aus, der hat meine Frage hier beantwortet. Und bei sowas muss man ja dann auch denjenigen vielleicht selber gucken lassen oder macht ein Video vom Pferd und versucht das über die Ferne zu diagnostizieren, wie auch immer das geht. Egal. Äh, andere Geschichte, aber darüber. Ich hole die Leute über die Frage ab, die wollen Hilfe haben, die wollen möglichst schnell eine Antwort, die möchten abends um 23 Uhr wissen, was kann ich für mein Pferd tun, weil das das und das Problem hat. Dann werden die dich nicht hier anrufen, sondern die werden im Internet gucken, weil sie natürlich so zu der Uhrzeit das Medium halt zur Verfügung haben. Genauso wie bei anderen Sachen, dass man sagt, okay, ich bin Coach und biete die Supervision an und sowas. Ich kann mittlerweile auch übersetzen, was Supervision ist, aber was man da jetzt konkret macht, sagt mir nichts. Ich kann dir höchstens sagen, okay, wir haben hier ein Problem im Team und da müsste man jemand von oben drüber drauf gucken, von, von außen. Äh, okay, dann ne, dann ich, stelle ich auch wieder eine konkrete Frage. Aber fange jetzt hier nicht mit Supervision für X für, für irgendwas an. Ne? Okay. Äh, Keyword Research in Deutsch. Äh, gucken wir dann. Ähm, wie du am besten auf deine Keywords kommst. Äh, da probieren wir doch mal jetzt gleich die Technik aus, ob das auch so funktioniert, wie es soll. Kann man mal schön anhand von einem Google-Beispiel zeigen. So, jetzt gucken wir mal, geht das? Hey, es geht, wow. Am Beispiel mal, äh, ich hatte so einen so Artikel vor zweieinhalb Jahren geschrieben zu, zu Mailchimp, Newsletter erstellen und sowas. Und wenn man jetzt Mail... Der ist nicht mehr so super gerankt, aber es ist okay. Äh, Mailchimp Newsletter. Hier sehe ich jetzt schon so langsam, wenn ich angenommen, ich habe das Thema für mich und ich möchte wissen, wie soll ich meine Headline nennen? Dann weiß ich, okay, ich wollte was über Mailchimp schreiben, dann weiß ich, okay, Mailchimp Deutsch scheint ein Ding zu sein, weil viele eine deutsche Anleitung, viele eine deutsche Anleitung fehlt. Da gebe ich hier Deutsch ein. Dann sehe ich, okay, Mailchimp deutsches Recht, da könnte ich auch was drüber schreiben, weil da viele anscheinend Bammel haben wegen dem Safe Harbor Gedöns. Und so kann ich äh, Themen recherchieren und habe auch schon die gleich, gleich das, das Wording von, den, ähm, von, von denen, die suchen auf, auf Google. Das ist wirklich... Diesen Keyword Planner, den benutze ich schon lange nicht mehr. Aber mittlerweile wirklich jetzt sehr gerne diese Google Suggest-Funktion, die mir einfach hier auch ähm, gewichtet sagt, was ist hier das Interessanteste. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte aber eine Anleitung machen für Mailchimp. Äh, Mailchimp-Anleitung Deutsch könnte ich das dann nennen. Mit WordPress, okay. Kann also jetzt hier schön recherchieren, und gucken, was dabei rauskommt. Welcher, welches, welcher Artikel? Okay, da bin ich jetzt mal ein bisschen höher, okay. Ähm. Hier oben ist eine bezahlte Anzeige. Das nächste ist Elmar Studio, die sehr tolle Themes und Sachen machen, die auch sehr schöne Artikel haben. Ups, ich sehe gerade, ihr seht das nicht so ganz. Ich muss gerade mal ein bisschen rüberschieben. Ach, die Technik. So ein bisschen fuddelig ist das ja schon. So, besser. Okay, ich habe den Rest gesehen, ja. Ähm, Genau, hier kannst du dann einfach da natürlich auch bei anderen ein bisschen spicken, wenn du zu deinem Thema mal guckst, wie, wie schreiben die was, was haben die für eine Überschrift. Ähm, ich habe hier damals noch alles klein geschrieben, weswegen mich Google wahrscheinlich auch mal irgendwann nicht mehr mag, weil Google auch nach der Rechtschreibung guckt, genauso wie Amazon und so weiter in ihren E-Books. Ähm, habe ich sogar selber zweimal aufgerufen, Narzisst. Ähm. Genau, das, das sind die Dinge, die du halt auch konkret vorgeben kannst. Da kommen wir nachher noch drauf. Aha, 20 Minuten. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ähm Und hier habe ich, darauf habe ich halt auch sehr optimiert. Die, die Artikel haben mittlerweile 25.000 Leute gesehen oder 30.000 oder was mittlerweile. Das ist schon krass. Gut, sind ja zweieinhalb Jahre, aber es ist trotzdem schon eine Menge. Die Videos sind 70, 80.000 Mal geguckt worden. Dazu gibt es eine Videoanleitung. Die sieht man halt hier auch, weil die auch recht gut optimiert ist und weil die auch gut frequentiert wird. Das heißt, bei der YouTube-Optimierung hat das auch ganz gut funktioniert. Man darf diese Zahlen jetzt aber nicht als Vorgabe sehen, weil einfach nach so einem Tool zu recherchieren, tun viel mehr, mehr konkret als jetzt nach irgendwelchen Lebenshilfethemen oder Teambuilding oder sowas. Na, also man darf sich da nicht, äh, darf da nicht denken, dass jetzt dass ich jetzt die tausende von aufrufe haben muss um dann erfolgreich zu sein mit meinem thema letztendlich sind die ganzen zahlen ja völlig wurscht letztendlich geht es ja darum dass du leute hast die dich danach anfragen die dich danach buchen oder was auch immer du verkaufst und nicht darum ob du jetzt 10.000 leute auf der seite hast wenn du 10.000 leute auf der seite hast ich habe im moment bei mir total viele die die dropbox artikel angucken auf den, auf meinem blog ist mir Mittlerweile völlig egal, weil die bringen mir ja nichts. Die, die werden nicht Kunde. Ne? Äh, über, dieses, äh, über die Mailchimp-Anleitung habe ich schon eine ganze Menge mehr Kunden bekommen. Äh, ich gehe mal kurz in die Fragen. Okay, äh, Wie ich mit Synonymen im Deutschen umgehe. Entspannen, chillen, abschalten, Ruhe finden. Ähm, da gucke ich auch hier, äh, versuche ich auch rauszufinden. Beim Newsletter zum Beispiel habe ich, hab ich mir auch überlegt, okay, was suchen die Leute? Suchen die Newsletter erstellen? Suchen die Newsletter einrichten was suchen die ähm, da bin ich jetzt hier wenn du jetzt hier die liste anguckst hast du newsletter Okay, ganz unten steht das was am ehesten dem nahe kommt wo ich hin will nämlich erstellen also habe ich meinen artikel auch so genannt elmar studio hat den artikel auch so genannt mit dem erstellen äh, die katharina lewald der hat den kurs glaube ich ein jahr später rausgebracht äh, macht das auch die videos von ihr sind auch mittlerweile schon tausende mal angeschaut worden weil es auch sehr sehr gut optimiert ist in vielen bereichen steht sie vor mir weil ihr blog einfach auch viel relevanter und aktiver ist und bei google mit sicherheit viel besser dasteht als als meiner ähm, und da kann man halt einfach eine Menge sehen, was hier gut funktioniert. Zum anderen habe ich, da kommen wir auch gleich noch drauf, hier die URL an, angepasst. Ne? Das heißt jetzt hier nicht äh, Mailchimp, Anleitung, Bindestrich, Bindestrich, kostenlos, Bindestrich, 75 Minuten, was auch immer, sondern das Ding heißt Newsletter erstellen als URL. Das kann ich alles definieren. Und das ist das, was häufig halt sehr stiefmütterlich äh, betrieben wird. Und das ist eigentlich schon ein Großteil von, von SEO. Mehr ist das eigentlich nicht. Ähm, ja, okay. Wie mache ich das, dass ich vor dem Bildschirm sitze? Ja, das ist ein Trick. Ich habe mich hier so, nein, das ist mit Greenscreen ähm, gebaut. Okay, ähm, noch mal kurz zu, zu, zu der Frage mit den Synonymen. Ähm, Google weiß mittlerweile, denke ich mal, sehr, sehr gut Sachen, ähm, kennt Synonyme sodass also, du auf, auf Singular und Plural und solche Sachen nicht mehr achten musst oder eben auch auf ähnliche Begriffe, weil Google versucht natürlich auch ein Themengebiet zu verstehen. Aber über solche Suggest-Funktionen und so weiter kannst du halt sehen, welches Wording benutzen die Leute, ähm, zu welchen Begriffen so, sollte ich hingehen. Ähm, Google Suggest ist abhängig vom eigenen Suchverhalten? Äh, nö, nö, nicht ganz, weil das, was du vorher eingegeben hast, wird dann auch hier als... Als vorgeschlagen, wenn ich jetzt hier irgendwas eingebe. Genau. Wenn ich jetzt hier, da sehe ich ja, was ich vorher eingegeben habe. Die anderen Suggest-Sachen sind nicht personalisiert. Hier sehe ich, ich habe nach Euphemismen gegoogelt. Und äh, weil Elster nicht funktioniert hat. Ne? Das sind Sachen, die kann ich jetzt hier da aus dem Protokoll entfernen. Also du hast jetzt hier, um sicher zu gehen, kannst du natürlich einfach eine Inkognito-Konsole eine aufmachen. Also ein, ein Fenster, wo du nirgends angemeldet bist. Zu dem Bildschirm, wie ich das jetzt hier mache, weiter sage ich jetzt mal nichts, sonst artet das hier aus. Zu weiteren Tools kommen wir noch. Nee, Split Screen ist was anderes. Ähm okay. Umlaute. Äh. Umlaute sind nur in Dateinamen äh, wichtig, kommen aber auch nachher noch drauf. Also nur, nur, nur Dateinamen wichtig, nicht zu schreiben sozusagen. Kommen wir nachher noch drauf. Habe ich das hier in meiner Präsentation noch mit drin. So, jetzt gehe ich mal aus dem Browser wieder raus. Und zur Präsentation zurück. Ah, das geht so fluffig. Toll. Ah, gut, wo war ich? Google Suggest, genau, haben wir eben gesehen. Das gleiche gibt es bei YouTube. Vorschlagsfunktion, wenn du ein YouTube-Video reinstellst. Die meisten YouTube-Videos haben einen selten blöden Namen, der einfach, wo du dann sagst, weiß ich nicht, ähm, 12 von 100 äh, Videotest oder weiß ich nicht, oder äh, äh, stellen nur eine Frage oder so. Da fehlen einfach komplett die Suchbegriffe in den Videos. Also man muss einfach gucken. So eine, so, eine, so eine Headline muss für sich selber auch stehen können und eine Aussage haben. Da darf nicht irgendwelches komische Zeug drin sein. Und von mir aus darf die auch mal zu lang sein oder sowas. Hauptsache, derjenige versteht, worum es da geht und ob was für ihn dabei ist. Ein bisschen untypische Funktion, um Keywords zu recherchieren. Ähm, ist auch nicht so richtige die Recherche, aber wenn du ein bestimmtes Themengebiet hast, zu dem es Bücher gibt, ist ja dann doch meistens so, kannst du halt auch super in den Rezensionen gucken. Äh, wie die leute darüber schreiben was sie in dem buch gut finden welche begriffe die benutzen also einfach äh, da hast du halt eine super quelle rezensionen zu büchern zu gucken äh, wie schreiben die leute darüber was hat denen bei einem bestimmten thema gefehlt was kannst du vielleicht liefern wenn du ein E-Book schreiben willst oder so also da kannst du auch super recherchieren wie die leute über das thema sprechen welche begriffe die benutzen genauso natürlich auch facebook und so weiter ähm, häufig hat man es so dass du auf bestimmte begriffe optimierst dann hast du die Leute auf der Seite und dann, manchmal ist es beim Optimieren zu ungenau und du hast die falschen Leute auf der Seite und das ist doof. Dann hast du natürlich viele Besucher und kaum jemand, der sich in deinen Newsletter einträgt und so weiter und das ist manchmal sehr, sehr schwer rauszufinden, weil bei manchen Themengebieten ist es einfach so, dass die sich so, dass man nicht genau weiß, wenn jetzt jemand diesen Suchbegriff eingibt, was will der eigentlich? Ist das jetzt ein Student, der sich nur darüber recherchieren will oder ist das ein Kunde, der das genauso kaufen will? Das ist nicht ohne. Da gibt es jetzt nicht so die pauschale Lösung für. Äh, dann gibt es natürlich noch so zwei unterschiedliche, da kann ich jetzt auch nur drüber wegfliegen, äh, dass du guckst, wenn du, wenn du lokal gefunden werden willst, das heißt, wenn du vor Ort was machst, wo jetzt im Umkreis von 100 Kilometern die Leute zu dir kommen sollen, dann benutzt natürlich auch den Ort als Suchbegriff. Benutzt aber nicht so ein Quark wie... Weiß ich nicht, mein Kinzigkreis oder Frankfurter Raum oder sowas als Suchbegriffe oder was, was hier viele machen, jetzt hier in Osthessen oder so. Osthessen als Suchbegriff sucht ja niemand eine Leistung und da schreibt dahinter Osthessen. Äh, ne? Also das ist, da, da muss man auch aufpassen, dass man da die Begriffe nimmt und die Regionsbezeichnung oder Stadtbezeichnung, Ballungsräume, die die Leute halt auch verwenden. So. Tools. Ganz kurz. Da fliege ich aber auch nur drüber, weil sonst wird sonst auch zu heftig. Weil ich wollte auch noch konkret zeigen, wie ähm, Blogartikel zu optimieren sind. Ähm, gut, tolles Tool. Google.de ist ja natürlich ein super Tipp. Ne? Ähm, es gibt sehr schöne Tools, die einem so ein bisschen diese Suggest-Funktion ähm, entwirren. Und ähm, da kann man viel Arbeit mit sparen. Da hat mir die, das ist eine sehr lustige Seite, da muss ich gerade mal wieder hinschalten. Nicht erschrecken, da guckt gleich noch jemand in die Kamera. Das ist eine echt witzige Seite. Das hat mir die Jutta Bayer empfohlen von content kiste ähm, da <lacht> das ist schon cool, das macht schon allein so schon Spaß auf die Seite zu gucken. Da gibst du jetzt sowas ein wie, ich mache bleib mal beim Thema Newsletter und sage Get Questions, das heißt, er tippt jetzt Suchanfragen in Google ein sozusagen und liefert mir dazu die Ergebnisse zurück. Und mal gucken wie das bei euch aussieht das sieht jetzt gerade ein bisschen leer aus warum ist das leer hallo normalerweise hat man hier oben eine grafik das scheint gerade doch okay <lacht> ähm, hier steht newsletter mit jimdo newsletter mit anhang newsletter mit photoshop erstellen keine ahnung also er liefert hier eine ganze menge an möglichen headlines an möglichen optimierungen die ich dann ähm, setzen kann das ist echt pervers also das tool ist richtig schön macht auch spaß einfach sich anzugucken und damit zu arbeiten und damit zu recherchieren. Gehe ich jetzt hier nicht aufs Detail. Und dann hast du halt solche Sachen wie, ähm, was sucht denn jemand, was, was kommt bei der Google Suggest-Funktion vor, wenn Newsletter E eingegeben wird, wo du dann halt hier Begriffe hast. Und der wirklich Newsletter Template, keine Ahnung. Hier hast du dann wirklich eine ganze Menge. Das habe ich jetzt natürlich einen sehr krassen Begriff hier rausgesucht, dass er so viel Zeug zurückliefert. Das ist ein sehr spannendes Tool. Äh, kommt nachher alles in die Beschreibungen zu dem Video hier. Das Video könnt ihr euch danach wieder unter dem gleichen Link angucken. Das nimmt YouTube gerade für mich auf, die machen das. Ähm, dann kannst du direkt unter den äh, unter dieser Videobeschreibung hier die Links benutzen. Answer the public heißt das. Also sehr cool. Ansonsten hatte ich jetzt vor kurzem entdeckt ein W-Fragen-Tool. Das ist dann eher mal sieht. Ich habe es vorher schon benutzt. Da kommt halt ein bisschen Werbung zwischendurch. Answer the Public war der Name. Boah, dauert lange. Okay, wieder dann doch ein großes Thema. Genau, so ähnlich wie eben nur ein bisschen anders gestaffelt, warum Newsletter, warum Newsletter Marketing, warum Newsletter abonnieren, warum Newsletter versenden, warum landen Newsletter im Spam und so weiter. Liefert tonnenweise ähm, Ideen zu einem bestimmten Begriff. Okay, und dann noch so, bietet aber Ähnliches, äh, gehe ich jetzt nicht so näher drauf ein, Ubersuggest ist so im Prinzip das Gleiche wie die vorherigen, das geht einfach das, das Alphabet durch und guckt, welche Begriffe werden, äh, welche äh, äh, langen Suchbegriffe werden im Kontext zu meinem Suchbegriff gesucht eigentlich. Man kann natürlich auch mehrere Begriffe eingeben, das sollte man nur nicht übertreiben, weil dann wird es dann sehr, manchmal sehr wenig Ergebnisse. Gut, wieder zurück, das geht so schön. Gut, okay, Tools klappen zusammen. Meine Herren, was ein Galopp. Heißt das Galopp? Egal. Ähm Gut, gehen wir, werden wir mal konkreter. Äh, Block äh, optimieren. Es gibt so ein paar Bereiche und das ist das auch super basic und eigentlich nicht viel Zeug. Einfach nur beim nächsten Mal dran denken. Ähm, super wichtig für für alles bei deinem, was man auch häufig wird das super kreativ gemacht. Super wichtig ist der Titel von deiner von deinem Blogartikel. Da bitte nicht zu kreativ werden. Äh, versuchen, den die Fragestellung reinzubringen und auch zu zeigen, dass du Nutzen liefern kannst, dass du Antworten liefern kannst. Häufig sind es ja diese viel gehassten oder nicht so gemochten Artikel die fünf Tipps zu wie du das und das aber das ist einfach cool weil wenn ich das finde dann weiß ich alles klar dann habe ich fünf Tipps zu meinem blöden Problem und kriege den Mist endlich gelöst für den leser ist das toll der weiß ich kriege fünf Sachen der kann diese fünf Sachen in dem Blogartikel kurz drüber fliegen und weiß okay das Tipp 4 ist mein Ding das mache ich jetzt fertig Ansonsten hast du nämlich so einen Fließtext, wo du sagst, so kannst du auch das und das machen und dann hast du so ein Ding, wo du, da kannst du dich nicht dran festhalten. So weißt du, ich, ich krieg fünf Punkte und, und kann mich daran langhangeln und weiß dann Bescheid. Wichtig eben, wie vorhin schon gesagt, so eine Headline muss für sich alleine stehen können. Wie häufig habe ich es, dass eine Headline lustig geschrieben wird und dann ist die nächste Zeile das, was eigentlich erklärt, worum es im Artikel geht. Das sieht nun mal leider keiner, mit, gerade nicht mit einem RSS-Reader oder manchmal auch nicht, wenn es auf Facebook postest, da geht der ganze Kram halt unter und dein Artikel wird nicht gesehen, weil keiner kapiert, worum es geht, weil es eine super kreative Überschrift ist. Braucht kein Mensch. Also muss für sich alleine stehen können. Ich muss wissen, worum geht's? kriege ich eine Lösung geliefert, wird Interesse geweckt, ähm, ist es was Lustiges, äh, ich möchte einfach wissen, what's in for me, was, welchen Nutzen habe ich, was, was habe ich davon. Okay, Titel. H1 habe ich jetzt mal, löse ich nachher auf, aber das, die meisten werden es ja wissen, was es ist, denke ich mal. Nächstes schwierige Thema, das kommt ein bisschen zu dem von vorher mit dem Umlauten. Die URL sollte sprechend sein. Das heißt, ich muss sie sprechen können. Das sollte nichts Kryptisches sein. Vorhin war es ja bei meiner Optimierung: äh, internetpraxistips.de Schrägstrich-Newsletter erstellen. Fertig. Na, oder ich kann auch wie Bindestrich erstelle Bindestrich, ich Bindestrich ein Newsletter mit mailchimp weil jetzt nicht alle Bindestriche arbeiten, Das ist auch okay. Kürzer ist aber besser. Das heißt, diese ganzen Füllwörter wie die, der, da, der, der, die, das, ich weiß nicht, wie das alles heißt, und den ganzen Kram, Pronomen, was heißt das auch, egal, weglassen. Hauptwörter, ähm, kann auch mal ein bisschen was drumherum dabei stehen, muss nicht so überoptimiert sein. Für Google sollte das Ganze ja auch immer sehr natürlich aussehen. Ähm, aber äh, da einfach nicht... Äh, ja, das, was, was wird nicht so wirklich relevant ist, gehört auch in die URL nicht rein. Dann, ganz wichtig, ich sehe es immer wieder und das sind die Sachen, die häufig jetzt so in letzter Zeit auch in Gruppen, Aufgetaucht ist in, in Facebook-Gruppen zum Beispiel, wo es darum ging: Okay, äh, ich habe hier ein PDF abgespeichert und ich kann es mit dem Handy nicht aufrufen. Der Link funktioniert mit dem PDF nicht. Was hat man gemacht? Man hat dann ein PDF mit, das heißt dann, weiß ich nicht, preisübersicht.pdf und da ist ein Ü drin. Und das können viele mobile Browser, können diese äh, Umlaute nicht richtig kodieren und können entsprechend so einen Link nicht aufmachen. Ich weiß zwar nicht genau, warum das so ist, aber es ist eigentlich auch gut so, weil diese Umlaute haben da nichts zu suchen. Die funktionieren in normalen Browsern normalerweise schon, aber man sollte eigentlich nichts anderes benutzen für Dateinamen oder für URLs, für Adressen, für Blogartikel als jetzt klein a bis z, Ziffer 0 bis 9 und ein Bindestrich, kein Unterstrich, Bindestrich. Unterstrich bedeutet nicht geschrieben, klär, hängt zusammen, macht nicht wirklich viel Sinn, also Bindestrich einfach benutzen. Mehr nicht, kein Ü, kein Fragezeichen, keine irgendwas, kein Apostroph, keine Gänsefüßchen und das ganze Zeug macht dir alles kaputt, funktioniert dann am Ende irgendwo nicht. Fängt auch damit an, dass manchmal das dann sein kann, dass du im, im Ausland bist an einer englischen Tastatur oder was äh, und hast keine deutschen Umlaute und kannst dann diese URL zum Beispiel nicht eingeben, äh, weil du einfach auf der Tastatur keinen deutschen Umlaut hast. Solche Sachen darf man nicht machen. Ist auch so durch diese unsägliche äh, Registrierbarkeit von von Umlaut-Domains das reine Geld mache, sonst ist das eh nichts ähm, dazugekommen. Du kannst im Ausland dann halt mehr da, musst du dann über die Google-Suche gehen, um die Seite aufzurufen, weil eben den den Umlaut in deiner in deinem Domainnamen nicht aufrufen kannst. Ist einfach blöd. Keine Leerzeichen, keine Sonderzeichen, so super wichtig. Gilt auch für Dateinamen und eben für URLs von Blogbeiträgen zum Beispiel. Jetzt gucke ich mal kurz in die Fragen. Gefahrlos von WP SEO zu Yoast wechseln. <lacht> Wenn du die Daten so übernimmst, sollte das eigentlich kein Thema sein. Ja, weil letztendlich äh, beschreiben die beide ja die gleichen Daten kommen wir nachher vielleicht auch noch also zu Yoast kommen wir auch noch mal die gleichen Daten für Google wie äh, also da das unterscheidet sich ja nicht. Die nutzen ja keine unterschiedlichen Techniken. Ähm, gut. Oh, danke fürs, fürs äh, genau mit den drei Rauten, ist cool. Äh, zum Punkt H1. Äh, das, äh, den Titel habe ich hier H1 genannt. Dann muss man nicht selber als H1 taggen, geht auch gar nicht jetzt. Ich spreche jetzt halt hier meistens von WordPress. Äh, eine, Titel, eine Seite sollte, soweit ich jetzt noch informiert bin, eine Hauptüberschrift pro Seite haben. Sprich, eine H1, eine Headline 1. Wenn ich in WordPress einen Artikel erfasse und die überschrift die hat automatisch automatischen h1 da muss ich mich nicht drum kümmern ich muss es nur an der stelle wissen wo ich ähm, weitere texte einfüge in den artikel dass ich nicht mehrere h1 vergebe und das ist bei wordpress möglich ist es leider halt so aber der editor macht es möglich also ähm, da eben nicht, nicht mit h1 taggen wenn ich eine normale webseite habe die von hand gebaut ist oder sowas eine eine überschrift pro seite ist für google das wichtige Okay. Ähm, gut, wie schreibt man was mit Umlauten? Ist klar, genau. Wie Tuleria sagt, ähm, so umschreiben, wie man sonst gelernt, ist, äh, gelernt hat, wenn ähm, man dich nicht schreiben kann. Also damit UE, OE, AE und so weiter umschreiben. Google weiß, dass das das gleiche ist. Ne? Gut, also wir sind hier bei Titel, URL, die ich vergebe. Ähm, ich zeige das gleich auch noch mal ein bisschen konkret an einem... Artikel, ich denke mal, wir kriegen das mit der Zeit hin, wir werden das schaffen. Ähm, die Meta-Description, das ist so ein bisschen das, was so ein bisschen ne, Meta, äh, das ist was, was der Benutzer nicht sieht, was aber, deswegen ist es als Meta-Tag benannt, ähm, ähm, das ist was, was hinter der Seite liegt und Google sagt, was noch darzustellen ist bei den Suchergebnissen. Zeige ich gleich, was das ist. Und die Inhalte. Da natürlich schon gucken, dass du die Keywords, die für deine Besucher wichtig sind, dass du die auch im Text benutzt. Das heißt, dass du jetzt nicht nur, auch wenn du es nicht mehr selber hören kannst, bestimmte Fachbegriffe nicht mehr nennst, die du nicht so magst oder sowas. Aber wenn du halt ein ganz andere Begriffe nennst, dann kannst du nicht erwarten, dass du unter diesem Thema gefunden wirst, wenn deine Zielgruppe danach sucht. Hatten wir vorhin. Zwischenüberschriften. In der Seite, in dem Beitrag mit H2, das war das Thema von eben, der Titel der Seite ist H1, jede Zwischenüberschrift muss eine H2 sein. Möchte ich die weiter untergliedern, kommt nach einer H2, eine H3 für eine Unterüberschrift, aber viel tiefer geht man meistens eh nicht. Das ist wichtig. Und äh, weil häufig sehe ich es auch, dass einfach im Blog dann äh, Zeilen als mit Zwischenüberschrift einfach nur als Fett markiert sind oder sowas. Und dann geht halt für Google die Information verloren, dass das eine Zwischenüberschrift ist. Das ist auch sehr schade. Google kann dann den Text nicht so gut interpretieren, weil man selber nicht gut ausgezeichnet hat. Bei den Bildern, die man einbaut, sind wir auch bei einem Bereich, der sehr gerne vernachlässigt wird. Der Dateiname macht Sinn, wenn der gescheit benannt ist. Das heißt, wenn ich da einen sinnvollen Namen habe und eben nicht img-243.jpg, sondern äh, weiß ich nicht, mein Pferd hinkt.de, mein Quatsch, schlechtes Beispiel, ähm, dann dann Pferd-Behandlung-Osteopathie-Bonn.jpg, wenn es in diesem Bild um, eine, um die Behandlung von einem Pferd geht. Und ich möchte das Ganze so ein bisschen Richtung Bonn optimieren. Auch da nicht alle Bilder dann so benennen, weil Google natürlich sieht, okay, jetzt sind alle Bilder hier so automatisiert auf gleiche Art und Weise benannt und irgendwie durchnummeriert. Geht nach hinten los, würde ich nicht so machen. Also Google straft auch Seiten ab, die von heute auf morgen super gut optimiert sind und komplett alles nutzen, was was man Google an Informationen mitliefern kann. Also man sollte es auch langsam angehen, solche Sachen. Dann kann ich bei einem Bild in WordPress auch wiederum zum Beispiel natürlich auch in jedem anderen Pflegesystem ein Alt-Attribut mitgeben. Das heißt, das ist nicht zuletzt auch für, für blinden Leseprogramme wichtig, dass Blinde auch äh, interpretieren können lassen können, was in diesem Bild zu sehen ist. Und das gebe ich in einem Alt-Attribut mit. Da würde ich ähnliche Dinge reinpacken wie eben in dem in der Benennung. Ich würde jetzt aber hier nicht zu so sehr darauf eingehen, sonst wird das zu heftig. Dann bei der Dateigröße an sich gucken, dass das Ding nicht übermächtig wird. Ähm, Häufig ist es jetzt so durch Tools wie Canva.com und sowas so, dass wenn damit Bilder erstellt worden sind und die als PNG abgespeichert worden sind, dann habe ich ein normales Bild, das ist dann 500 Kilobyte groß oder ein Megabyte oder was, was normalerweise mit 40 Kilobyte hinkommt. Je kleiner, desto besser, die Seite wird schneller geladen, gerade mobil. Google beurteilt das positiv, wenn die, Seite, wenn die Bilder gut komprimiert sind und klein sind. Aber das auch nochmal kurz angerissen. Ähm, gut anderer Punkt noch interne externe links. Ähm, die interne Verlinkung führt natürlich zum einen auch den Besucher sehr gut durch die Seite. Das heißt wenn ich jetzt mal eine, eine Reihe mache, wo ich drei, drei Artikel zu einem bestimmten Thema habe, die verlinke ich natürlich untereinander. Wenn ich mal querverweise habe zu einem Artikel, den der der denjenigen auch interessieren könnte, der das gelesen hat ist das für Google sehr gut und ist natürlich auch für den Leser sehr gut, weil der wird, der wird durch den Blog geführt ähm, und kommt weiter zu dem Thema. Auch eine sehr relevante Optimierung. Ich habe damals mal für einen Kunden, haben wir auf, auf äh, Europaletten optimiert, was nicht ganz so leicht war. Wir hatten jetzt auch nicht das äh, Mega-Budget dafür, sage ich mal. Aber wir haben allein sehr viel mit interner Optimierung, also mit internen Links, mit Links, die untereinander äh, gesetzt waren, innerhalb der Seite, haben wir sehr viel erreichen können. Wenn vielleicht noch zum Thema Links, wenn Links gesetzt werden. Ähm, mittlerweile sehe ich es ein bisschen weniger. Früher gab es immer diese Hier-Links, wo du sagst, du kannst jetzt dein lade deinen PDF hier. Dann ist es blödste was man machen kann. Entschuldigung, das hier zu verlinken, weil das sagt Google überhaupt nichts. Wenn ich das hier sehe, das sagt demjenigen, der sich das anguckt, den Link auch überhaupt nichts. Das heißt, der Link heißt dann halt einfach, der ist halt viel länger. Lade dir jetzt dein PDF zum Thema, weiß ich nicht, Suchmaschinenoptimierung. Dann machst du, lade dein PDF zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Das ganze Ding ist verlinkt und der Satz sagt dann aus. Alles klar, ich weiß, was ich hier kriege. Äh, Google weiß, da geht es um PDF, da geht es um Suchmaschinenoptimierung. Ähm, und du hast sinnvollen, einen sinnvollen Linktext. Ankertext sagt man auch manchmal dazu, finde ich ein bisschen missverständlich. Ähm, genau, Oh, ich sehe gerade, man sieht das hier gar nicht, was hier hinter mir ist. Der Nachteil von dieser Präsentationsmethode, ich muss ja aufpassen. Ich gucke mal kurz in die Fragen, bevor jetzt zu viel aufläuft. Hm, ist es besser, ein Originalvorfall kürzen? Ah, nee, Bitly, nein. Ähm, Bitly, ähm, nein. Also wenn du jetzt, ähm, also ich gehe gerade nochmal hier rum, das wollte ich jetzt eh nochmal zeigen, dass wir nochmal hier rübergehen in Browser. Und wenn ich jetzt hier mal in so einem Newsletter Beitrag drin bin, das habe ich zufällig vorbereitet, mit URL, ich gehe es nochmal, damit es ganz klar ist, das ist dieser Permalink hier oben. Ne, den habe ich halt hier kurz und knapp gemacht, sonst wäre der monströs geworden, wenn ich den von WordPress vorgeschlagenen genommen hätte. Wäre nicht so sinnvoll, weil da wäre auch viel Quatsch drin gewesen, weil mit Minuten darunter muss ich nicht gefunden werden und mit kostenlos auch nicht unbedingt und so weiter. Deswegen hier kurz und knapp dieser Permalink. Ähm, bit.ly link verkürzerer verkürzerer äh, verkürzer egal die äh, gibt es wenige gründe eigentlich die einzusetzen bit.ly würde ich nur dazu einsetzen um link zu verkürzen wenn ich was zählen möchte ähm, und das nicht selber irgendwie anders lösen kann problem ist natürlich immer wenn die irgendwann mal die grätsche machen und es gibt kein bit.ly mehr sind diese ganzen links im eimer und dann kann der blog noch so toll sein die ganzen links die du irgendwo gesetzt hast mit bit.ly sind futsch abgesehen davon ähm, Wissen die dann natürlich auch eine Menge über deinen Traffic? Müssen die alles nicht wissen? Also, Bit Bitly würde ich, äh, soweit es geht, soweit es irgendwie geht, eigentlich gar nicht benutzen. Den Screen nach links schieben. Äh, wobei, na, das da, so geht es ja gerade, ne? Okay. So, genau. Ähm, gut. Okay, so, was haben wir noch? Äh, da, da, da, da, da. Gibt es für interne Link-Tools, die irgendwie Link-Opportunities erkennen? Jan geht da also ja sehr äh, strategisch dran. Ich bin kein Freund von irgendwelchen Tools, die mir Links vorschlagen. Ich möchte, also klar ist, es macht es vielleicht ein bisschen leichter, aber dann bist du ganz schnell bei so einem Glossar und hast so einen mit Links zersäbelten Text, wüsste ich jetzt nicht, weil würde ich nicht, würde ich würde so nicht... Äh, das ist auch ähnlich wie diese Related Posts-Geschichte, das ist alles immer ganz nett. Aber manchmal kommen da doofe Sachen bei raus. Und ich würde das, sofern es von der Menge her der Artikel irgendwie möglich ist, alles immer manuell machen, weil nur dann kann ich schöne Linktexte setzen, äh, kann sagen, wo der Link sitzt und kann es an Stellen tun, die gut sind. Mit Tools, die das automatisiert machen, kenne ich mich nicht aus. Da gibt es jetzt, wie heißt das, Yet Another Related Post äh, Plugin und so Geschichten, die sollen das ganz gut machen. Aber äh, bin ich nicht so da, weiß ich, kenne ich mich nicht aus. Gleiches gilt für mehr. So sieht es aus also auch keine mehr links und sowas ähm, da muss ich noch bearbeiten schreibe immer klick sagt die sandra ja das ist ja manchmal auch okay in einem newsletter oder sowas sind solche sachen ja auch manchmal in ordnung da brauche ich auch nicht nach der suchmaschinenoptimierung gucken aber das klick kann ja ruhig in dem text drin stehen weil es halt einfach auffällt das ist dann schon okay äh, du hast keine rauten äh, die sandra fragt ist es ein fehler die pingbacks zu löschen Nö. Nö, aber ich würde sie drin lassen, sofern die von Blogs kommen, die für dich okay sind. Mein Blog zeigt mir Links auf die eigenen Artikel als Kommentar. Ach so, so rum. Ja, die, die würde ich dann löschen. Klar, die, die brauchst du nicht da drin. Die sind unnötig, weil du hast ja die Links gesetzt. Die kannst du also ruhig rauslöschen. Ich dachte, Pingbacks von außen. Kiwi, du hörst nichts mehr, aber es scheint zu funktionieren noch. Sorry. Ähm, Gut, habe ich hier soweit alles. Bababab. Title Tag, der Title Tag. Ich habe einen Übergang, ne? Ich habe einfach übergangen. Ich zeige das jetzt hier anhand von von der Optimierung noch mal für den Artikel jetzt. Da kommen wir auch so ein bisschen. Ich hoffe, ich springe jetzt nicht zu sehr. Ich muss mal kurz gucken. Ne, ich springe nicht zu so sehr. Passt. Wäre jetzt auch dran gewesen. Äh, bei dem Artikel zeige ich jetzt mal kurz, was ich da in Yoast SEO eingegeben habe. Es auch keine ich finde es ähm, wichtigste bereich eigentlich in Yo SEO dieses ganze readability Gedöns und seo und keyword und fokus schlüsselwort einfach ignorieren braucht kein mensch äh, das wäre schön wenn wär das alles so mathematisch und mit so einem kleinen algorithmus hier zu, zu, zu machen wäre und wenn da ein paar grüne pünktchen auftauchen aber das kann man getrost ignorieren das macht nur die stress und bringt überhaupt nichts ähm, genau du kannst ja hier das sind ja auch wieder die die drei sachen die wir eben gesehen haben wichtig ähm, wobei das hier ein bisschen abweicht, genau. Neben der Headline. Normalerweise ist es bei WordPress zum Beispiel ja so, dass wenn du eine Headline eingibst, ist dir dann auch automatisch ähm, oben im Browser als ähm, als als Benennung des, des Tabs zum Beispiel zu sehen. Also die Benennung der Seite. Ähm, meistens ist es so, dass der Titel sehr ähnlich sein kann äh, wie deine wie deine Überschrift von dem Artikel, wie deine Headline. Hier habe ich es jetzt stark gekürzt, weil ich habe eine sehr lange, einen sehr langen äh, Titel von dem von dem, eine sehr lange Headline von dem Artikel. Und das wollte ich Google nicht antun, weil da wäre Quatsch bei rausgekommen. Weil, wenn ich das jetzt hier länger geschrieben hätte, hätte ich dann irgendwann so eine komische, komische Kürzung hier hinten drin gehabt und hätte nicht gewusst, wie es bei demjenigen angezeigt wird. Das macht halt ähm, SEO Yoast, dieses Plugin, sehr schön. Das gibt es dann auch nachher wieder, ja, aber die meisten werden es haben, denke ich mal, in den, äh, in den Beschreibungstext zu dem Video. Ähm, hier kann man auch sehr schön aufpassen, dass die Texte nicht zu lang und nicht zu kurz werden, ähm, damit ich halt den Platz hier nutze den mir Google in dem Suchergebnis liefert, äh, SEO Jos, zeigt er hier sehr schön, wie das dann wirklich fast hundertprozentig äh, in Google bei den Suchergebnissen aussieht und das ist natürlich cool. Äh, hier habe ich noch mal den Permalink, also oben meine Adresse. Und hier habe ich eben diesen Meta-Description, diese Meta-Beschreibung. Ähm, das ist eben das, was eine Handlungsaufforderung enthalten kann. Da kann man auch mal eine Telefonnummer reinmachen oder weiß ich nicht. Da, das ist halt die Möglichkeit denjenigen nochmal eher in den Artikel reinzuziehen und äh, den Link klicken zu lassen oben. Aber natürlich, man sieht es ja auch hier wieder, das Wichtigste ist einfach, dass hier drin steht, was bringt mir das. Okay, hier weiß ich, ich kriege eine Mailchimp-Anleitung, wie ich einen Newsletter erstelle und ich habe halt dazu geschrieben, in 75 Minuten hast du das Thema endlich weg und du hast deinen blöden Newsletter am Start. Na, da kriege ich nach wie vor noch Mails, wo Leute happy sind, dass, dass die Anleitung da ist, obwohl die schon jenseits äh, jeder Bedienungsoberfläche ist. Also dieses ganze Fokus-Schlüsselwortzeug und, und diese Lesbarkeit, und das, das ist alles ganz nett, brauchen wir aber nicht drauf gucken. Finde ich ziemlich ein Quark. Gut. Tote Links. Ja, Broken Link Checker, genau, gibt es. Ähm, hier wird gerade gefragt, ob es noch, äh, womit man kaputte Links checken kann. Genau, da also gibt es Plugins, die das automatisch tun ab und zu. Das ist in Ordnung. Ähm, die kann man laufen lassen. Das ist nicht verkehrt, weil Google natürlich auch nicht toll findet, wenn du Artikel drin hast, wo die Links halt kaputt sind. Gut. Ich gehe mal wieder zurück zur Mindmap. Genau. Das sind die drei Sachen, die eigentlich bei Yoast SEO erstmal relevant sind. Es gibt noch andere Sachen richtung facebook und so weiter das sprengt jetzt aber dann hier den rahmen definitiv wir haben nicht mehr so viel zeit aber wir sind auch bald schon so weit dass dann noch mal ein paar fragen hier dazu kommen können Okay, ähm, ich gehe noch mal kurz über youtube drüber äh, weil eigentlich fast alle die einfachsten dinge da leider verkehrt machen ähm, und das ja auch sehr in die optimierung reingeht man sagt ja immer so schön ich weiß nicht ob es überhaupt immer noch der, der fall ist oder jemals der fall war youtube ist die zweitgrößte suchmaschine neben google was ich mir trotzdem gut vorstellen kann aber du kannst davon ausgehen dass dann natürlich wenn jetzt jemand beispiel vorhin jemand was über pferde osteopathie sucht dass der eher nicht so bei youtube sowas suchen würde ähm, entsprechend sind da natürlich viele suchanfragen die dargestellt werden die ähm, die definitiv nichts mit deiner Zielgruppe zu tun haben. Also, dass sich dann natürlich auch nicht deine Zielgruppe so auf YouTube äh, tummelt. Ähm, gut, bei YouTube kann man es auch ganz einfach zusammenfassen, eigentlich. Der Videotitel ist super wichtig, genauso wie jetzt hier eben unser Titel und unsere Headline. Ähm, der muss aussagekräftig sein. Nicht irgendein kryptisches Zeug. Wenn es was kryptisches irgendwie für dich drin sein muss, wenn du sagst, okay, du machst eine Videoserie, 75 Videos und das ist nur mit 12, dann hängst hinten dran, 12 von 75. Okay, aber hängst nicht davor. Häng vorne den Nutzen hin, das wird eh gekürzt, damit die Leute verstehen, worum geht es in dem Video. Beschreibungstext, Beschreibungstext, Beschreibungstext ist gut. Da muss was rein, da muss ein Link rein zu deiner Seite. Das ist nicht so, dass die Leute dein YouTube-Video nur auf deiner Seite sehen, wo du es eingebettet hast, sondern es gibt viele, die auf YouTube suchen, auf das Video gucken und sagen, hey, das ist toll. Und dann äh, wissen die nicht, wo das herkommt, weil die haben keinen Link zum Klicken im Beschreibungstext. Der sollte halt auch immer mit http anfangen Ähm damit er klickbar ist ansonsten ist er nicht klickbar und das ist doof und er sollte möglichst am anfang stehen weil sonst ähm, muss man erst den beschreibungstext aufklappen damit man das überhaupt sieht und das machen viele auch wiederum nicht und ansonsten kannst du da möglichst viel ausführliche sinnvolle informationen reinpacken ähm, in so ein video ähm, wo du Genau, ich hab, das habe ich jetzt hier nicht offen, genau. Äh, wo du einfach, wo derjenige dann äh, weiß, worum es geht und vielleicht noch Zusatznutzen bekommt, wie jetzt hier, wo ich dann im Nachhinein in die Beschreibung noch die ganzen Links reinpacke. Das wollte ich jetzt nicht im Vorfeld machen. Und du kannst dir die YouTube-Videos verschlagworten. Das hilft YouTube, das Thema ein bisschen einzusortieren und natürlich auch bei der Suche und auch zu gucken, welche Videos passen denn noch dazu. Du kannst auch so weit gehen, dass du das Video, dass du da ein Transkript mitlieferst, dass YouTube auch den Inhalt kennt, wobei YouTube ja eh so weit ist, dass viele Videos auch schon inhaltlich indiziert werden und geguckt wird, was wird denn da eigentlich gesprochen und so weiter. Das mal nur kurz zu YouTube. Ich gucke mal kurz in die Fragen mache das hier mal zu das ist alles ein bisschen zu viel tote links hat man uh, readability war noch die frage die readability analyse von äh, von, von dem seo plugin ja ähm, äh, das, der interpretiert ja nur ob der text zu lang oder zu kurz ist und das sind alles so sachen wo ich denke nicht nicht auf sowas hin optimieren. Wenn du einen 300 Wörter Text hast, der toll ist, dann ist das okay. Wenn er 200 Wörter hat und der ist gut, dann ist das auch in Ordnung. Schreib nicht mehr, weil jemand gesagt hat, so ein Artikel braucht 1000 Wörter oder 500 oder 270 oder ist das ist das ist egal. Guck, dass das drin ist für deine Nutzer und guck, dass du die Dinge optimiert hast, die wir jetzt hier genannt haben. Dann hast du eine ganze Menge getan dafür. Dann wird noch gesagt, SEO Yoast oder WP SEO ist egal. Vielen Dank. Ja mein WPSEO, ich weiß nicht, hat ja leider aufgehört, das zu entwickeln. Genau, genau Joost würde ich dann machen, du hast ja auch noch gleich korrigiert. Ich, ich würde Joost nehmen, auch wenn die es immer mehr aufblähen und es ein bisschen umständlicher wird. Aber allein auch diese Funktion, nicht nur die SEO-Funktion, sondern auch zu sagen, ich kann damit konkret bestimmen, wie das äh, aufs, auf Facebook aussieht, wenn es geteilt wird. Und ich kann konkret bestimmen, wenn jemand drüber äh, tweetet. Ähm, das sind auch äh, extrem gute Gründe, seo Yoast zu benutzen, weil da kannst du einfach alles hundertprozentig vorgeben und da kommt nicht irgendein Quark bei, bei Facebook bei raus. Danke, Claudia. Ja, die Mindmap, das ist äh, mit MindNote, da ist ja der Gordon auch gerade am Schwärmen und ich habe es so in letzter Zeit die Planung auch wieder ein bisschen wiederentdeckt. Das macht Spaß. Und das ordnet ein bisschen die, äh, die wirren Gedanken. Genau. Wir hatten ja vorhin das Thema so in der Richtung, wo soll das Ganze drauf rauszielen? Das heißt, äh, SEO schön und gut, dann finde ich die Leute, aber dann musst du natürlich auch gucken, wo. Ähm, habe ich die wege zeige ich die wege wie derjenige oder diejenige mich kontaktieren soll ähm, darauf sollte man halt mal gucken ich hatte das meiste dann vorhin schon genannt Kontaktseite mit einer telefonnummer und so völlig abgefahren öffnungszeiten von mir aus was suchst du bei manchen sachen nach öffnungszeiten ewigkeiten ähm, und die sind nicht auf der seite oder irgendwo sonst so gut ich werde jetzt noch mal kurz meine Hausaufgaben los, was ich dir so mitgeben möchte, was du tun solltest, wonach du gucken solltest. Ich denke mal hiernach ist es ist einigermaßen klar, dass man sich mit dem ganzen Technikzeug nicht aufhält, sondern einfach guckt. Ähm, ich war ganz schön schnell, ne? Puh, sehe ich da oben gerade im Chat. Okay. Ähm, Anbietersicht, ganz wichtig, zu gucken, dass du die, Kunde, die Sprache deiner Kunden sprichst und nicht das, was du gelernt hast, ähm, und mit deinen Ausbildungen und dem ganzen Zeug, sondern ähm, auf Fragen eingehen. Fragen so formulieren, auch wenn du es selber nicht hören kannst, weil du es selber nur mal jeden Tag hörst. Derjenige, aber der gerade ein Problem hat, der hat das vielleicht nur zweimal am Leben und nicht wie du als Coach oder sowas, der das dann jedes, jede Woche zehnmal hört, aber der benutzt nun mal diese Worte, um das zu artikulieren oder zu suchen, dann benutzt du die auch, um deine Artikel zu schreiben, bitte. SEO-Plugin einrichten, wer noch nicht hat, SEO-Yoast installieren und diese Optimierung durchführen, nachträglich. Das ist nachträglich okay. Was nachträglich nicht okay ist, vielleicht an der Stelle, nicht nachträglich die Adressen, die Permalinks von Blogartikeln ändern. Das ist doof, weil ähm, Google dann ins Leere geht und Google nicht weiß, wo ist die neue Seite. Das heißt, wenn du sowas machst, musst du die Seiten umleiten. Dazu gibt es so Tools, das muss ich mir mal aufschreiben, dass ich es nachher in die Links mit rein mache. Uh, Pretty Link Lite nennt sich das. Damit kannst du Umleitungen schalten. Das ist auch das, worauf ihr geklickt habt, ähm, bei dem Link, der hier zum Webinar führt. Das war eine Weiterleitung von meinem äh, mehrsichtbarkeit.de-seo-webinar-Link zu dem YouTube-Channel. Das habe ich extra so gemacht, weil wenn der Kanal jetzt hier irgendwie nicht funktioniert hätte, und ich hätte euch den konkreten Link gegeben von diesem Stream, dann wärt ihr irgendwo rausgekommen ähm, bei meinem kaputt eingerichteten Stream, aber nicht bei dem, was ich dann stattfinden lassen möchte. Durch die Weiterleitung habe ich die Möglichkeit, das nachträglich noch zu ändern und nachträglich das woanders hinzuleiten, das vielleicht auch mit einer anderen Software zu machen oder sowas, wenn das mit dem Stream jetzt hier nicht geklappt hätte. Äh, das heißt, da kannst du mit Weiterleitung eine Menge machen und gerade wenn du nachträglich Adressen in deinem Blog ändern möchtest, musst du diese Weiterleitung mitgeben. Ansonsten fällst du halt bei Google erstmal aus dem Index raus, bis du dich dann irgendwann mal wieder erholst mit der Positionierung. Und das wäre halt sehr schade. Ansonsten kann man viel, die ganzen Dinge dann halt durch so ein ähm, durch, mit dem Plugin einfach mal überarbeiten, Überschriften, vielleicht auch mal die Headlines von Artikeln überarbeiten, nur eben, wie gesagt, die URL, die, den Permalink nicht. Ähm, nicht nachträglich verändern, es sei denn, du leitest den weiter. Ähm, genau, und als drittes bitte gucken. Ähm, zielt deine Seite auf was Bestimmtes ab? Ich habe es schlecht formuliert, sehe ich gerade. Äh, wissen deine Kunden und deine Kunden in Spee, also deine zukünftig, hoffentlich zukünftigen Kunden wissen die, wo die hinklicken müssen. Meistens hat man zu viele Call to Action, meistens hat man Newsletter und das noch wichtig und ich habe hier noch einen Kurs und mach das bitte und auf Facebook kannst du mich auch noch liken. konzentriere dich auf das, wo du sie eigentlich hinhaben willst, weil vielleicht in einem bestimmten Prozess, mach nicht zu viel, weil du weißt wie es selber, wie es bei dir ist, wenn du auf eine Seite kommst, wo fünf gleich wichtige Buttons drauf sind, weißt du nicht, wo du klicken sollst und gehst weiter. Okay. SEO-Plugin für Joomla. Joomla ist. Äh, ja, ist schon lange her äh, weiß ich nicht kenne ich mich gar nicht mit aus müsste es aber mit sicherheit gehen joomla ist jetzt auch nicht gerade ist ja auch ein sehr habe ich öffnungszeiten <lacht> nein ich habe ja auch keine telefonnummer die, die werde ich ja auch ein bisschen reduzieren meinung ähm, wp SEO als alternative zu toast toast kenne ich nicht joost äh, achso sorry habe auf der ähm, zur wp -SEO. Ich habe wp -SEO nicht wirklich benutzt bisher. Früher mal ein bisschen, aber ähm, da, dadurch, dass der Entwickler das nicht weitermacht, ich weiß nicht, wie es da generell mit weitergeht, habe ich dann nicht weitergeguckt. Sorry, ja. Ähm, Erleichterung, ach, puh, okay, Sandra, okay, du hast aufgeklärt, sehr gut. Äh, ähm, gut umzug blogger nach wp die links zu den fotos funktionieren alle nicht mehr und so weiter seos auch weg so sieht's aus das sind die sachen wenn man mit einem blog frisch anfängt ähm, und das unter einer wordpress.com subdomain macht oder einer blogger blog bloggers blogspot was auch immer ähm, das ist halt ja die Domain muss es sollte es einem schon von Anfang an möglichst wert sein. Domain ist auch so ein Punkt mit SEO, was ich jetzt hier gar nicht angesprochen habe. Es gibt viele Punkte, die ich jetzt hier nicht angesprochen habe, die aber auch da geht es dann wieder ins Eingemachte, wo ich sage ist egal. Guckt nach den Punkten, die ich genannt habe und dann ist schon mal ein Großteil erledigt. Domain ist schön, wenn man eine tolle hat. Wenn sie jetzt nicht großartig aussagekräftig ist oder dein Vor- und Nachname oder was dann ist das auch okay dann das ist nichts mehr was jetzt so super relevant ist wo sie früher alle hinterher waren so eine mega domain zu haben und darunter dann zu ranken oder sowas google ist das mittlerweile einigermaßen wurscht also es ist ein ist nach wie vor wohl ein ranking faktor aber einer von vielen halt und das ist oh, und das bei, genau und das bei 600 artikeln genau umgezogen ich springe gerade ein bisschen okay ich guck mal kurz nach den fragen Oben kam die Frage nach Banana Content vom Affenblock. Ich habe dazu keine Meinung, weil das kenne ich nicht. Ich nehme an, was die Jungs machen, ist äh, immer eine gute Sache, ähm, dass das nicht schlecht sein kann. Aber ich habe das noch nicht ausprobiert in irgendeiner Form. Ähm, ich habe jetzt durch SEO BIOS nicht so das Ding, aber das Banana Content ist, glaube ich, so ein bisschen umfassender von der Lösung her. Genau. Was haben wir noch? Die Überoptimierung äh, gerne. Ähm, Überoptimierung merkt Google halt, wenn du jetzt, ich sag mal, einen einen Fließtext hast, wo du, äh, wo du andauernd bestimmte Suchbegriffe verlinkt hast auf Unterseiten und dass das sehr mechanisch aussieht, also sehr algorithmisch aussieht und sehr unnatürlich aussieht, weil andauernd die Sachen. Habt ihr bestimmt auch schon mal Blogartikel gesehen, wo häufig dann alle super relevanten super recherchierten keywords auf unterseiten linken und das nur noch du erkennst den fließtext gar nicht mehr weil der text total zerhagelt ist wenn du viele von diesen dingen tust und gerade wenn man diesen sehr kurzen zeitraum tut merkt google natürlich sowas und guckt dann mal ganz genau hin also wir hatten auch schon mal eine kundenwebseite dadurch abgeschossen ja konnten wir gott sei dank aber wieder gescheit den index zurückholen dass wir diese Überoptimierung rückgängig gemacht haben das heißt jetzt nicht, dass man jetzt mit SEO Yoast super vorsichtig sein muss beim Überarbeiten, aber das, was du in der Zeit schaffst mit der Überarbeitung, das wird Google auch okay sein und das wird auch bei Google keine Überoptimierung sein aber auch wie vorhin schon gesagt bei den bildern benennt die natürlich die alttexte von den bildern wenn ich jetzt sage okay ich nehme immer die überschrift vom artikel und setze das gleich als, als alttext für so ein für so ein bild dazu und dann sieht google natürlich auch okay hm, die überschrift ist so das ist so dann heißen noch fünf headlines irgendwie in dem artikel genauso äh, sieht dann sehr unnatürlich aus also auch wieder da für den leser schreiben und nicht für google dann kann eigentlich auch nichts passieren Okay, äh, Seitenladezeit minimieren. Ja, hartes Thema. Genau. Google Speed. Äh, wie heißt das nicht Speed, sondern Side Speed, wenn das überhaupt noch so heißt? Damit kann man es testen. Es gibt verschiedene, wenn es jetzt um WordPress geht, Plugins, die zum Beispiel CSS-Dateien und JavaScript-Dateien zusammenfassen und so, äh, wo man gucken muss, es mit Bildern. Aber das ist ein dickes Thema, weil da viel Zeug reinspielt. Aber klar ladezeiten sind ein Rankingfaktor sehr stark dadurch auch noch viel stärker weil google auch guckt welche seiten sind mobil optimiert und google mit sicherheit seiten die jetzt 2, 3 megabyte für eine startseite zu laden haben benachteiligt gegenüber gleich gut optimierten seiten die 500 kilobyte oder 400 kilobyte für eine startseite zum laden haben. page insights sehr gut genau die relevanz wdf idf das ist eine schöne frage habe ich mir vor kurzem erst angeguckt was das ist da sieht man dass ich nicht der super seo experte bin das äh, weiß nicht ob da war das der karl kratz oder wer hat das dann so an start gebracht diese keyword relevanz keyword dichte äh, habe ich keine meinung zu ehrlich gesagt äh, weiß nicht, ob das immer noch so so aktuell ist ähm, ich denke mal, dass man generell bei dem Thema nicht viel verkehrt machen kann, wenn man bestimmte, wie vorhin gesagt, normal schreiben, vielleicht auch mal eine Synonyme für das, sollte man ja in normalen Texten auch machen, dass man nicht immer die gleichen Begriffe immer wieder verwendet und einfach mal sehr Danach guckt, dass man natürlich einen Text schreibt und nicht phrasenmäßig immer wieder die gleichen Dinge wiederholt, um eine gewisse Keyworddichte im Text zu haben. Vor kurzem hat man ja dann auch noch gesagt, 2 Prozent musste dann das bestimmte Keyword in dem, in dem Fließtext drin sein. Also das, das sind Sachen, die spätestens bei der nächsten Google-Überarbeitung, wenn Google wieder ein Stück schlauer wird, nach hinten runterfallen. Bei WDF, IDF kann ich dir nicht genau sagen. Ich habe damit nicht viel gemacht, habe das bisher nie großartig berücksichtigt. Was tun, wenn ich mich da etwas vertiefen möchte? Gibt es auch Bücher, Bücher abgefahren, nur so viel wie nötig. Ja, so viel wie nötig ist die Frage. Also es gibt schon tolle Quellen dafür. Es gibt ja äh, Freaks in der Richtung ähm, wie jetzt Karl Kratz ist sehr, sehr abgefahren. Aber da muss man schon manchmal genauer durchlesen, um zu gucken, was meinten der jetzt eigentlich, weil er in dem Thema halt einfach schon sehr weit ist und das ist dann immer schwer ähm, zu, zu, zu schauen. Ähm, Tularia fragt, hast du eine Meinung dazu, sich als Autor mit Google Plus entsprechend auszuweisen? Das war früher so, das haben die ja leider wieder abgeschossen. Äh, man kann zwar noch als Autor für einen Artikel dastehen, aber in den Google Suchergebnissen von der Darstellung her hatte das nur eine Zeitlang Relevanz. Das haben wir damals zurückgenommen. Das war noch die coole Zeit, wo man, wenn man einen Artikel gesucht hat, dass dann so ein kleines Köpfchen von einem erscheinen konnte, wenn man das daraufhin optimiert hat, um da ein bisschen mehr aufzufallen. Ähm, äh, ich glaube das nicht mehr. Also Google Plus ist eh so ein bisschen noch nischiger geworden jetzt wieder. Finde ich jetzt nicht so wirklich relevant. Bücher sind schneller veraltet, als man lesen kann. Ja, ich denke auch. Also wenn man bei YouTube guckt, wegen dem SEO-Thema, ähm, da findet man vielleicht noch ein paar Tutorials. Gut. Okay, wunderbar. Ähm. Das waren jetzt hier so meine Hausaufgaben noch. Ich habe noch einen Punkt, wenn ihr euch noch ein bisschen, jetzt kommt so mein Werbeblock, ähm, wenn ihr euch für das Thema äh, weiter interessiert oder ähm, ich mal bei euch auf die Seite schauen soll, um mal gezielt so Sachen durchzugehen nach den Punkten, was wir jetzt hier besprochen haben. Da habe ich so ein kleines Päckchen geschnürt und das tue ich einfach mal den Link hier in den Chat rein. Ähm, SEO, äh, was bietest du an, Frank? Äh, ja, SEO für Websites, Kurse. Ja, äh, Kurs, äh, wenn das SEO-Thema jetzt, ich war ja selber überrascht, ich hatte eine Umfrage gemacht äh, zu dem Thema, äh, was, worüber ich ein Webinar halten soll, weil mein Thema generell ist ja eigentlich Sichtbarkeit, also ein sehr, sehr umfassender Bereich. Ich bin jetzt auch wirklich nicht der Experte in allen Bereichen, bis zur, bis zur mega Tiefe in den, in den verschiedenen Bereichen. Aber ich versuche den gesamten Überblick zu behalten, dass man eben nicht nur nach Facebook-Ads guckt und nicht nur nach Suchmaschinenoptimierung und nicht nur nach YouTube-Videos, sondern das gesamte Blick behält und guckt, wie stellt sich jemand im Netz dar? Ist das jemand, dem man dann Vertrauen geben kann, den ich dann buche für etwas? Und so Dinge wie Kundenvorselektion, was immer ein bisschen komisch klingt, das heißt, ich. Werd ja auch äh, gerade als Coach, Trainer, Berater, Autor, was auch immer, äh, wenn du online mehr sichtbar wirst, ähm, hast du dadurch die Möglichkeit, dass sich die Leute halt dich genau ausgucken können und dann dieser begriff wunschkunde halt schon ein bisschen realistischer wird weil die kunden die dann zu dir kommen einfach besser zu dir passen weil die dich schon eher kennengelernt haben genauso wie ich mich jetzt hier präsentiere das ist jetzt hier nicht die frank hatzer irgendwas show sondern so mache ich die sachen normal auch wenn mir jemand gegenüber sitzt nur dass ich jetzt halt hier eine kamera gegenüber habe und dann weißt du halt wie ich arbeite was ich dir erzähle ob du das verstehen kannst was ich sage oder nicht oder ob du mich doof findest oder gut findest und danach kannst du dich aus mich aussuchen oder eben das auch lassen und das wenn du es lässt, ist das eine gute Sache auch für uns beide, weil dann haben wir beide Zeit gespart und du guckst weiter nach anderen Leuten, die besser passen, zum Beispiel. Und wenn es passt, passt es halt richtig gut, weil du dich vorher mir aus, mich aussuchen konntest. Ne? Nur mal so als, ähm, als äh, Thema. Genau, Anke, genau, wir hatten ja auch schon mal äh, gesprochen. <lacht> ja, ja, das ist so ein, so ein Ding mit dem, äh, wo die Ursula das gerade sagt, mit äh, Buche in Frank, was an, Besseres findest du nicht, die, die Gitte Hertha hat einen schönen Artikel mal geschrieben. Ähm, bitte empfiehlt mich nicht weiter. Ähm, das muss ich immer wieder, das habe ich heute gerade wieder getweetet, weil es immer so passt. Ähm, sie hat mal gesagt, ähm, dass sie mit den Kunden schlechtere Erfahrungen gemacht hat, weil die nicht durch diesen ganzen Vorauswahlprozess gegangen sind und nicht jahrelang bei ihr mitgelesen haben im Blog und nicht gewusst haben, wie sie tickt und entsprechend die Chemie manchmal dann halt auch einfach nicht stimmt. Klar kann das trotzdem passen, aber es ist halt einfach eine andere Herangehensweise, als wenn man jetzt dauerhaft liest, ähm, was ich schreibe oder mir zuguckt in Videos und so weiter und sich mich aussuchen kann sozusagen, als wenn jemand sagt, hier der Frank, der macht ein bisschen SEO, da kannst du mal, kannst du mal gucken. Das ist eine andere, ganz andere Voraus, Voraussetzung. Deswegen ist, finde ich das eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich finde auch, dass diese, gerade jetzt in so einem Coach-Trainer-Berater-Bereich, wo es ja dann manchmal um sehr auch ans Eingemachte geht, finde ich es wichtig, dass sich beide Seiten gut gegenseitig aussuchen können. Nur mal so. <lacht> gut, vielen Dank. Der Chat ist danach leider weg. Das ist das bisschen der Nachteil vom, äh, von, äh, von YouTube Live aber ich denke mal es war jetzt hier eine ganze menge zeug drin ich werde viele sachen jetzt in den beschreibungstext zu dem video packen und nach kurzer zeit steht das als aufzeichnung hier dann auch wieder direkt zur verfügung das könnte eigentlich auch innerhalb von ein paar minuten sein muss ich gucken ähm, bist ein guter mann Okay, ja hey <lacht> ähm, macht das sinn für ganz neue blogs äh, jetzt muss ich gerade gucken also generell die optimierung alles ja ja ja Ähm, wofür man mich buchen kann. Also buchen kannst du mich für alles, was dich im Internet sichtbar macht. Also ähm, von von Facebook äh, bis wie, wie drehe ich Videos, wie wie nehme ich Audios auf. Also alles, was dich in irgendwelche Medien reinpackt und dich nach draußen bringt. Ich bin jetzt, wie gesagt, wenn es jetzt darum geht, dass du lernst, gute Texte zu schreiben, dann dann sind so Leute wie weiß ich nicht Ulrike Zecher Gitte Hertha und so weiter, die Richtigen, die dann da genau nachgucken, die das Schreiben dann halt sich rausgepickt haben, um dir da weiterzuhelfen. Äh, ich bin derjenige wirklich für den Gesamtblick auf das, wie du nach draußen gehst, um dir auch zu sagen, das müssen wir als nächstes machen, das müssen wir als nächstes machen und da halt auch Schritte mitgehen kann. Ähm, aber ja, bis zu einem Level, der dich zum Fortgeschritt dann macht, aber nicht zu einem Superprofi in einem bestimmten Bereich. Da gibt es dann wieder entsprechend Experten. Gut, freut mich. Bin gespannt, wie viele jetzt hier dabei waren. Ich hoffe, ich habe hier so einigermaßen alles. Ansonsten ähm, gerne ähm, auch in die Facebook-Gruppe mehr Kunden durch bessere Sichtbarkeit. Ähm, noch Fragen stellen auch zum Thema SEO. Das ist auch nicht schlecht. Ich kann den Link gerade hier noch mal mit dazu geben. Also schlecht vorbereitet die Links. Die packe ich hier einfach noch mal mit rein. Äh, da können solche seo fragen gerne gestellt werden und auch andere fragen zum thema sichtbarkeit wunderbar ich danke euch ähm, frank kannst du mich auch unterstützen in eine strategie zur sichtbarkeit zu packen Hab ja alles vorher bekommen nur da fehlt der rote faden ja das kann ich auch machen ähm, dass man versucht das ganze anzugehen und die sachen miteinander zu verknüpfen dass wir eine zeit lang eine begleitung machen ähm, um zu gucken ähm, wo soll es hingehen und das Ganze natürlich auch ein bisschen messbarer zu machen? Da sind wir dann wieder bei, bei, bei so ein bisschen Controlling-Dingen. Gut. Ähm, jetzt habe ich hier so leicht die Übersicht verloren. Genau, der Ulrich sagte auch: Auch wenn ich empfohlen werde, prüfe ich, ob ich mit den Menschen zusammenarbeiten kann. Genau, bei den Themen ist es einfach auch sehr wichtig, dass das die, dass die Chemie stimmt. Ah, genau, manchmal passt es auch mit den Empfehlungen. Ich bin von der Jutta Held und von der Kiwi empfohlen worden, Sandra, sehr schön. Ja, wunderbar. Ja, das, Wie gesagt, es ist nicht pauschal schlecht. Es ist nur einfach, wenn dieser Prozess vorher, dieser Kennenlernprozess nicht da ist, ist es schon eine andere Sache. Helden Dank, Helden bitte, <lacht> Heldenhelfer, sehr gerne. Oh, Vornamen vergessen, sorry. Ah, das ist so. Okay. Wunderbar. Sehr schön gut ja ich danke euch ich werde mal gucken dass ich den chat noch so ein bisschen rüber retten kann ich lasse den chat einfach noch mal offen ich denke das geht auch nach dem stream müsste ich hoffe ähm. die facebook gruppe übersehen ja ich mache ich mach da nicht viel tamtam -Tam. die ist bisher auch sehr äh, wie, wie alles eigentlich bei mir sehr organisch gewachsen ähm, und Deswegen habe ich das nie großartig gepusht. Ich sag noch sage noch was zu den Kosten. Die, puh, ja, Pakete gibt es nicht wirklich. Ich habe jetzt hierfür so ein kleines SEO-Paket gestrickt, da sind wir bei 99 Euro plus Mehrwertsteuer. Das ist aber eine Dreiviertelstunde ich mit ähm, im Skype-Chat, wo wir auf deine Seite gucken, auf deinen Blog gucken, auf deinen YouTube-Kanal gucken, wo auch immer, was auch immer du optimieren möchtest. Und was ich dann noch aufzeichne, das heißt, du kannst dann später äh, diese 45 Minuten dann auch wieder angucken, das kriegst du als Video geschickt und hast dann die Informationen nochmal zum Durcharbeiten, weil ich manchmal ähnlich schnell bin, wie ich jetzt hier bei den Themen durchgerattert bin, um einfach ja auch viel Input zu liefern, was man sich dann in Ruhe nochmal angucken kann und verdauen kann. Gut, ja, in der Gruppe habe ich fast 1000 Leute, ja, und wir haben noch eine... Eine YouTube-Gruppe, die ich mit Christian Müller zusammen habe, da haben wir 1700 oder so. Aber das ist jetzt ganz normal gewachsen. Da ist jetzt keine keine keine Bastelei, keine, kein, kein Gepusche. Also, Gruppen lassen sich auch ein bisschen schwer pushen. Ähm, ich sehe Angst mit kleiner Hans-Dirk. So muss das sein. Gut. Sehr schön. Mindset Ninja. Gut. Lili. Gut, wunderbar. Genau, also man kann auch gerne einfach mal so ein, so ein Vorabgespräch machen, äh, wenn man noch gar nicht weiß, wo es hin soll. Äh, dieses 99-Euro-Paket heute ist halt wirklich für, die, für das SEO-Thema gestrickt, weil ihr jetzt anhand von dem Webinar auch wisst, was ich da liefern kann und wie ich da drauf schauen kann und was ich dann mitgeben kann, wie konkret das sein kann. Ähm, größere Pakete habe ich bisher noch nicht, also andere Pakete, da mache ich sehr viel äh, individuell. Sichtbarkeit hat was mit Persönlichkeit zu tun. So sieht es aus. Und persönlicher Weiterentwicklung, was man immer wieder, immer mehr merkt. Gut. Ja, wunderbar. Dann schalte ich euch gleich mal frei in der Facebook-Gruppe. Das SEO-Paket, das läuft jetzt nicht ab. Also, äh Beatrice, wenn du da jetzt in, wir kennen uns ja jetzt auch schon über Facebook ein bisschen länger, ne? Ähm, ja, wenn du in den nächsten Wochen darauf zurückkommst, das ist das auch vollkommen in Ordnung. Bis dahin habe ich das Thema nicht vergessen. Ähm, gut. Seo entmystifiziert. Danke, check. Seo verständlich. Das wollte ich hören. Gut. Es ist halt viel. Es ist so ein, so ein komisches Thema. Ne? Man kann's auch man könnte jetzt hier noch alles Mögliche runterrattern. Ähm, aber ist nicht nötig. Und um die Basics danach zu gucken, macht man schon viel besser als alle anderen. Gut. Jetzt aber so langsam. Ich danke euch. Jetzt muss ich gucken, auf welchen Knopf ich hier drücken muss, weil Start war jetzt einfach. Und jetzt muss ich gucken, wo ich das Ganze stoppe. Streaming beenden. Eine Stunde 16. Macht's gut. Schönen Abend. Ciao. Vielen Dank, dass ihr da wart.